Hallo zu einem neuen Video von CB VideoTube. Im heutigen Video geht es um die Installation des nächsten Windows, Windows 8. Im folgenden Video benutze ich die Entwicklerversion Release Preview. Es kann sein, dass einige Punkte nicht zu 100% mit dem Video übereinstimmen. Die grundlegende Vorgehensweise sollte aber bei der finalen Version identisch sein. Auch weise ich darauf hin, vor der Installation alle wichtigen Daten zu sichern. Also, fangen wir mal an. Hier im ersten Fenster stellen wir unter anderem die Sprache ein. Stellt sicher, dass hier überall Deutsch steht. Falls nicht, wählt dies in der Liste aus. Diese Seite ist wichtig, wenn ihr mal euer Windows reparieren bzw. wiederherstellen müsst. Dafür müsst ihr links unten auf Computerreparaturoptionen klicken. Dies wollen wir jetzt aber nicht, daher klicken wir jetzt mit einem Klick auf Jetzt installieren weiter. Hier gebt ihr euren Windows Key ein. Entgegen der Vorgängerversion muss man einen Schlüssel eingeben, zumindest in der mir hier vorliegenden Version. Vermutlich wird dies in der finalen Version aber nicht anders sein. Die Lizenzbedingungen natürlich immer durchlesen, anschließend das Häkchen setzen und weiter. Auf dieser Seite muss man entscheiden, ob man ein Upgrade durchführen will oder eine komplette Neuinstallation. An dieser Stelle möchte ich euch auf jeden Fall vor einer Upgrade-Installation warnen. Ich empfehle euch dringend eine benutzerdefinierte Installation. Dabei wird Windows komplett installiert und übernimmt nicht eure Daten der alten Windows-Installation. Dadurch stellt ihr sicher, dass euer Betriebssystem nicht übermüllt und eventuell unstabil ist. Nun wird eure Zielfestplatte bzw. Zielpartition ausgesucht. In meinem Fall ist das nur eine, die auch schon ausgesucht ist. Solltet ihr mehrere haben, wählt die entsprechende aus. Aber Achtung! Die hier ausgewählte Festplatte bzw. Partition wird danach zuerst komplett gelöscht. Das heißt, alle Daten, die drauf sind, werden gelöscht. Solltet ihr eure Daten noch nicht gesichert haben, brecht an dieser Stelle ab und sichert diese zuerst. Dies ist bei mir hier aber nicht der Fall, weswegen ich jetzt weitergehe. Nun kopiert die Installation alle Dateien und installiert das Betriebssystem. Dieser Schritt kann durchaus etwas dauern, gerade auf älteren Computern. Anschließend startet die Installation automatisch neu. An dieser Stelle werde ich einen kurzen Schnitt machen, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. So, der Rechner ist neu gestartet. Die grundlegende Installation ist abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch an die Konfiguration des Betriebssystems. Die erste Einstellung ist der Computername. Gibt hier einen eindeutigen Namen ein, wie etwa Laptop. In meinem Fall Windows 8. Auch kann hier die Hintergrundfarbe geändert werden, welche ich aber auf der Standardeinstellung belasse. An dieser Stelle steht ihr vor der Wahl, ob ihr lieber das Betriebssystem noch etwas anpassen wollt oder die Voreinstellungen nutzen wollt. Ich bevorzuge das manuelle Anpassen, welche ich jetzt auch hier im Video durchführen werde. Schauen wir uns mal die Einstellungsmöglichkeiten etwas genauer an. Die Einstellung mit Windows Update würde ich auf der Standardeinstellung belassen, obwohl ich selber das automatische Update immer komplett abstelle. Die zwei nächsten Einstellungen belassen wir. Die Einstellung zum Schutz vor unsicheren Inhalten schalte ich allerdings komplett ab. Sofern Virenscannern vorhanden sind, sind diese Einstellungen nämlich nicht vonnöten. Auf dieser Seite belassen wir die Standardeinstellungen. Auch auf dieser Seite kann man alle Standardeinstellungen übernehmen. Der datenbewusste Nutzer kann bei Belieben aber die letzten zwei Einstellungen ausschalten. Nun legen wir unseren Benutzer an. Als Benutzername empfiehlt sich immer der Vorname. An dieser Stelle empfehle ich beim Benutzernamen auf Leerzeichen oder Sonderzeichen zu verzichten. Dementsprechend benenne ich meinen Benutzer Sebastian. Danach geht's ans Passwort. Abschließend dann noch ein Passworthinweis, der aber nicht zu so sehr das Passwort verraten sollte. Abschließend geht's auf Fertigstellen. Nun wird die Konfiguration beendet und Windows 8 startet zum ersten Mal. Und das war bereits die komplette Installation von Windows 8. Danke fürs Zuschauen, Sebi Videotube.